Hey, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Andi Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Heute mal nicht mit Kunstwerken. Yeah. Yay. Wir machen jetzt das Level. Das ist schon mal. seid ihr schon direkt der Finale, was? Ja. No. Wir machen jetzt direkt das Finale. Ich, ich, ich bin jetzt in Finalstimmung. Dann guck mal wir mal. Wird schon nicht zu so schwierig sein, ne? Glaube ich nicht. Ich habe den Bus noch nicht gesehen, aber egal. No, no, no, no, no. Boah, wir sehen schon, was das für ein verprügeln wollen. Ja. Oh, da ist es ja schon. Das war aber schnell. Geil. Vegas, komm ab. Hey, Vegas. Hey, hat direkt alles mir gebracht hey. Hey? da passiert vielen dank für Mühe, meine allerliebsten joshis endlich haben wir alle juwelen und alle träume seiner habgierigkeit werden wahr oh nein Oh, du bist sauer, und du bist sauer. Und es war, äh, ah, und es war all unsere Mühe Was also gemacht! Warte. ja nicht ran, pass auf. Endlich, los, mach schnell! Ich will, dass mein Traum wahr wird. So sei es über Überschwänglichkeit, du zu Das ist euer Traum. Ich gespannt. Ich will den größten, bösen, coolsten Roboter. Was? Oh man, das ist so creepy animations. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser. So, oh mein Gott, Vegas! So, um, um, um, um, um. Und am Ende waren nur noch zwei hier schießt übrig. Ja. What the fuck? Was ist das denn? Slaughter, eindeutig. Megasort aktiviert. Den schnappen wir uns! Okay. Der große König Bowser. Okay. Okay. Na der da. Autos. Autos, meet Au. me. Meet me. Hey, okay. Hey. Aufgabe Nummer 1. Herausfinden, wie, wie der Boss funktioniert. So ein paar Scheine, oh, wahrscheinlich ist die Glocke da. Glocke? so also eine Glocke, deswegen... vielleicht muss ich die abwerfen. Nee, es sind seine Arme. Ha! Ja, der hat bestimmt mehrere Phasen. Oh, oh, oh, oh. oh mein Gott! Ah, jetzt können wir ihn angreifen. Nimm das. Mach er jetzt? Karussell ah. fahren! Whee. Whee. Aho! Hä? Äh? Hm? hm? Er hey, geh mal weg von hier! Okay, der geht auf dich. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Hm. Das ist ja mega easy. Ja, was bestimmt man danach. nach. Glaube ich nicht. Ja, ich ja. muss das? Ja, Wer wusste es. Oh mein Gott. Hilfe. Nee. So? Jetzt ist jetzt gut ja Ah, da steckt Oh mein Gott, Bleistifte! Aua, die tun ja weh. Wenn das jetzt alles ist. Warum? Sagen wir bitte nicht, dass es das alles war. Bitte nicht. Ne, war es noch nicht. Aber ich es ist Roboter-Down. Das ging relativ schnell. Hey, Bowser Junior. Äh, ich meine, B.E. Bowser. Das war ganz schön erbärmlich von dir was hast du seine ht hat sich angetan keine sorge ich habe euch Eure Hilflosigkeit. oh nein jetzt vielleicht in verbindung mit dem roboter machen sollen hier äh, äh, ja. traum sonde gibt es noch mehr kraft Was? oh mein gott oh, ich habe es wohl übertrieben oh mein gott was passiert jetzt so mega Bowser. Hm? Oh shit. Wie 999. Da ist die Kohle aufgesetzt. Mega Baby Bowser. Ja, okay, passt. <lacht> okay. Nächste Aufgabe herausfinden, was müssen wir machen? Ne? Ja. Das ist irgendwie immer das erste Mal, ne? wo wir nachdenken müssen. Herausfinden, wie der Boss funktioniert. Ich wollte jetzt wirklich das scannen. Ich habe mal zu gut. Au! Au! Au! Ich hab mir halt <lacht> oh, oh, oh. <lacht> äh, mit dem Gummihammer gehauen, geil. Okay? Ah, genau. Ich hab den Hammer. Hat. Ich verstehe auf ja, okay, Nein. Vor dem Schalter. Bam. Ach so, einfach so gedacht. Um, oh, Ich In die, die Nochmal. Ich glaube, das ist voll pissig auf uns. What? Ah, what? Oh Gott! Oh mein Gott! Das erinnert mich irgendwie an Luke Miller, wie die ihre Sterne losgeschickt hat. Ja, getroffen ah. Also, also wir müssen ihm nur den Hammer abnehmen und dann selbst einsetzen. Ja. Hat man damit ein überziehen Ja. oder das Teil. Schnell hol dir auch so ein Teil. Hey, du hast meinen Teil genommen. darum werde ich mich kümmern. Halte ihn so lange hin. Und was soll ich schön machen? Oh, oh, oh, oh, Boom! 4.000. It's over 4.000. Das wäre jetzt echt ein guter Running Weg gewesen, also dann noch die 9999 dran stehen hatte. Yeah. It's over 9.000. Ah. Yeah. muss so. ich einfach als sehr von der world ja aber ah. oh gott wie grüne flammen wie grün ich muss taktisch sterben ja ich bin taktisch gestorben ja. der irgendwie uns gar nicht betroffen wird. Sehen wir noch zwei von den Namen die oh. Okay, gut. Okay. Are you ready? Wenn er in der Mitte kommt, dann haben wir den kaputt. Jetzt! Ah! Was ist da? Oh, yeah. <lacht> Boom! Ja. <lacht> ist ja. gut. Wow. <lacht> da ist er draußen. Aber schmerzhaft, ja, aber wir haben ihn als Team erledigt. Ja, das war's wohl. Aha. Das welches Hallo, welches Vegas. Hallo, Vegas. wie kannst du es wagen? Dann auch Hochlichkeit so etwas anzutun. Das wird nicht ungesehen bleiben. kreis Wiedersehen. Wiedersehen. Ich meine, also damit. Oh mein Gott. Oh Traumsonne, das ist wieder ganz kaputt. Einfach die noch wieder reinstecken. Ja na los kommt steckt sie rein und, und ich gucke zu oh. hm. ja. und so bekam die endlich ihre trauben zurück. zurück zusammen träumten sie hm. jetzt dass sie zu ihrer insel zurückkehrten ich hätte gedacht an schlag auf land Wir können fliegen. We can fly. Da kann man bestimmt jetzt auch im Spiel. Ja. Ja, dachte ich auch gerade. Was passiert jetzt? Daraus wird ein Schiff oder ein, nee, ein Auto. Oder ein fliegendes Schiff. Es ist ein fliegendes Schiff. Habt also ihr noch ein bisschen Wäsche da oben hängen? Ja. Also gut. Alle wieder zurück. Ja, ab nach Hause. Ah, oh, schön. Ja, das was mit Yoshis Crafted World. Auch wieder von Good Feel. Mhm. Die kennen wir ja schon. Ja. Und wer wohl die wohl nicht gesehen hatte, schämt euch gefälligst und guckt euch auch das Let's Play an. Ja. Weil dieses Spiel ist auch von Goodfield. Und da sind wieder un unsere Versager, die schon wieder verloren haben. Die ja. bis zum nächsten Teil, war Ja, äh? Pause machen. Genau. Ich will das haben. Ich will das haben. Jetzt haben wir die so mit dem Paddle 1 über. Oh, schön. In ja, jeder Wette bei bau so mache ich sagen, einfach ganz dummes, wo die beide runterfallen. Ja. Hm. Da ist immer noch besser, als irgendwie auf dem Mond zu landen. Ja. noch von der Festung irgendwo ins Meer abzustürzen. Ja. Wir haben etwas Gnade gezeigt. Ja, oh. oh. Ich Echt Einmal so. um Ah. Krokodile. Ja, dann die OLP. Was ist so deine Einschätzung zu Crafted World? Ja, war gut. War gut. War es für dich besser als Woody World oder nicht so? Mm. Weil ich, wenn ich sagen darf, es kommt nicht ganz an Woody World dran. Weil ich fand, woody World tatsächlich besser. Ja, das Spiel hatte mehr Abwechslung mit den ganzen Minispielen. Ja, noch. Das stimmt allerdings. Weil ich glaube, irgendwie Woody World hatte mehr so. Hatte mehr äh, Auswahlmöglichkeiten. Also wegen den ganzen Yoshis und so. Weil hier gab es ja. ja insgesamt ja nur acht Yoshis. Ja. nicht nee, so, so wie man es ja aus äh, Island ja kennt. Ja. Die Dinge sind irgendwie nicht so berauschend, diese Kostüme. Also. Nee, also da muss man äh, da muss man echt sagen, da habt, habt ihr echt.. Irgendwie so, wie sagt man, verkackt. Aber wer weiß. Naja, aber trotzdem, äh, dieses Spiel kriegt von mir eine, sagen wir mal, solide 7,5. Was sagst du? Ja, also um die Richtung um die Es ist kein kein schlechtes Spiel. Äh, nee, es kommt halt nicht an Woody World dran. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Ja, na, auf jeden Fall. Vegas. Da oben ist er. Was ja. macht was machst du, du damit mit der traumsonne Lass das sein! <lacht> <lacht> da wieder diese ganz gierigen Rotei. Oh, hier wieder mich an und jetzt er hat kann nicht äh, äh. so ausgesehen. Hey, yay, Heimat! Was ist so, mich jetzt aber noch wundert? Was denn? Da war noch ganz viele Sachen in diesem Schummerland versteckt. Ja. Yoshis ging alle nach Hause. Hunger! Leben glücklich weiter. Yay! Danke fürs Spielen. Oh, Picture. Ein Big Picture. Sehr schön. Yoshis drehen Sie sich mal so um. So. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah! Ah! Okay. Land der Mysterien verfügbar. Aha. Irgendwo in der Welt ist das Land der Mysterien erschienen. Versuche es zu finden. Herausforderung angenommen. Du kannst jetzt in Boss-Level neue Boss-Missionen erfüllen. Also noch mehr Sachen, dass wir <lacht> Noch mehr einsam. Sachen, dafür, wir machen müssen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das mal eben an. Ja. Aber wie lange haben wir jetzt für den bus gebraucht? 17 Minuten. 17 Minuten. Oh. Ach, sie an, da haben wir es doch schon. Coole Sache. Was zum. Und noch Jo. Ja, wir haben wahrscheinlich, ne? Ja. Oh. Ah, da sind wir ja. Hi, hi, ihr seid Yoshis, richtig? Ja. Krass, dachte ich mir schon. Ich bin Björn. Ich Lust auf ein Versteckspiel. Ich verstecke mich und müsste mich suchen, alles klar. Und schon mich weg. Hi, hi, hi. Nein. Nein. Björns Versteckspiel. In bestimmten Leveln an sich Björn versteckt, finde ihn und ihn, wir fielen ein Ei auf ihn. Warum sollten wir das tun? Ja. Deswegen. Vielleicht können wir den nicht leiden, vielleicht wollen wir den nicht finden. Ah. Ach cool! Das haben wir hier so, unsere Overwatch, <lacht> <lacht> um Yoshis auszuwählen. Aber wir wechseln ja nicht unsere Yoshis, ne? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Nee, nee, nee. So geht das aber nicht. Warte. Es gibt noch mehr Missionen. Ja. Ähm. Oh, Ach du Scheiße. Schaff den Level innerhalb von 4 Minuten 30. Schaff den Level ohne Schaden zu nehmen. Schlag den großen Meteoriten Meteor mit einem Hammer. Oh, was, ist das? was ist das denn für ein Müll? Ich würde nochmal sagen, wir, wir gehen mal in dieses Land der Mysterien. Bist du dafür? Ja. Weil ich möchte ungern das jetzt auch noch machen. Ich glaube, dieses Spiel werden wir nicht zu 100% abschließen. Ich glaube auch nicht. Nee ich glaube darauf habe ich auch echt keinen bock mehr wo sind das jetzt erschienen so? Ach da land der mysterien glaub, wir das ganz viele blumen haben ja mal sehen wie viel wir haben oh, ja, wenn oh, ich kaputt ich will um dieses berg können die mir 30 blumen bringen nein nein ja, friss. Friss das sind ja nur 30 Blumen. Ja. Ist ja nicht so, so als ob hm. ich meine 10 Level machen. Ja. Ah, vielen Dank, ich mich wie neu gefallen. Ah, dann wollen wir mal. Oh ja. Uh, yeah. Schon wieder bin ich ganz kaputt. Oh Gott, ich brauche wohl noch mehr grinse Blumen. Hörst ja. du mich mal ab? Ah. Alter, die kosten so schon 300 Münzen. Also, oh Gott. Sollen wir noch ein Level machen oder? Wir haben 20 Minuten. Gut, machen wir noch, noch das Level Trampelfahrt. Dann kommen er her. Ich würde mal sagen, wenn wir das Land der Mysterien abgeschlossen haben, beenden wir das Projekt. Ja. Bist du dafür, <lacht> weil ich bin mit Sie? Ich möchte nämlich nicht weiter dieses dieses Spiel spielen. Wir sehen irgendwie jeder Level dann noch zwei, dreimal irgendwie. Und darauf habe ich echt keine Lust. Das also, dieses Spiel wird kein 100% Run werden. Wie in, nicht so wie Woody Goldball. war es auch relativ schneller. Ja. Und da kam auch nicht so viel unnötiges Zeug mit dazu. Wir haben jetzt äh, sechs Parts oder Kunstwerke hier. Ja. So, mit, weiß nicht. Oh, oh gar nicht, ich bin okay. Ja. Ich ja weitermachen. Ja, wir wollen ja auch irgendwann mal auch mal was Neues machen, ne? Weil es es gibt ja noch zwei Projekte, die wir machen wollen. Genau. Und dann möchtest du denn sagen, welche es sind. Da wir nicht. Ja gut, okay, dann machen wir. wir da, da war doch noch was hier mit. Ich würde mal sagen, bevor wir dann, äh, dann auch äh, das nächste Projekt starten, äh, machen wir dazu ein kleines Ankündigungsvideo, was als nächstes kommt. Ja. Okay. <lacht> okay. Oh, save your coins. Kommt alle raus. Nee. Ich bin aber nicht gestorben. <lacht> ja, blöde Welt jetzt, wenn wir irgendwie verschiedene Sachen brauchen, um die Blumenstandier festzustellen. Das wäre natürlich ein wirklich ziemlich. Oh mein Gott! Ich habe die Blumen gerettet. Hast du's gesehen? Wir, wir brauchen einfach nur ein paar Blumen, die wir haben. Ich glaube auch. Ja, weil ich meine, an Blumen sollte es uns ja nicht mangeln, ne? Was unter das los? Aber warte, Moment, das sind oh, da sind Blumen. Oh Gott! Nein. Kontakt. Kontakt. Ja. Strategie. Strategie. Wir machen das. Wir machen das Unmögliche möglich. Gerne. Oh, was habt ihr denn von uns erwartet, Kinder? Na? Ja. Na dann, da, da, da sagt wir hier ein, ein hier auf diesen Typ aus, aus diesem Slasher-Level machen. Ja. Scheiße. <lacht> ähm, du, äh, gehst an einer folge vorbei. Gut. Jawohl. Ist ganz schön... Weil ich ganz eine Münze sicher streben Nee. Okay. Genau oh, hier. Ich hab eine Münze gesehen. Ja gut, Genau. Money. Oh, viel Geld. So viel Geld. Ja, und jetzt guck mal hinter dir hinter dir. Ein Eichhörnchen. Hä? Was? <lacht> <What>? <lacht> du kannst ihn nirgendwo stehen. Oh, du hast die Bumen getroffen. Die Nein, uns fehlt eine Münze. Egal. Wir gehen durch. Herzen fehlen uns auch. Ja. <lacht> wir sollten froh sein, dass wir das Level geschafft haben, weil das war ganz schön schwer. 6 Minuten haben wir, noch. wir haben noch sechs Minuten. Es reicht noch oh. Es gibt noch einen Weg, das herauszufinden. Steroide. Halt. Ja. ja, genau, was ich befürchtet hatte. Steroide. Oh, ich bin, schon wieder so kaputt. bin ich kaputt? Ich will unbedingt diesen Berg, könnt ihr mir 30 Blumen bringen. Nochmal 30? Du bist ein bisschen richtiger Gier Gier-Schlummel, ey. fünf Schritte. Oh Gott. Oh mein Gott, das, das war ja anstrengend. Ich habe meine Kirche versteckt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hm. Ja, ja, ja, jetzt gehe weiter. Und? Wie weit kommst du? <lacht> oh, schon wieder bin ich ganz kaputt. Ich brauche wohl noch mehr Grinsenblumen. Belagerung? Hm. Oh Gott, das, das sieht mir nach einem nach, nach einem Schleichlevel aus. Ja. Sollen wir das wirklich machen? na Ne. Nee. Ja gut, okay. Dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder im Land der Mysterien. Und wenn das geschafft ist, ist dieses Projekt beendet. Ja. Punkt aus. Ja. Wir das. Ja. Gut, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.